Immer wenn wir von Säuren sprechen, kommt natürlich automatisch der Begriff pH-Wert in äh, Betracht. pH-Wert sagt uns nun, Säuren geben H-Plus-Ionen ab und dabei muss sich dieser pH-Wert ändern. Was ist ein pH-Wert? Zunächst einmal von der Definition. Der pH-Wert ist, etwas kryptisch, der negative Logarithmus der h 3 o plus Wir erinnern uns... Wenn eine Säure H abgibt, verbindet sich dies sofort mit Wasser zu einem H3O plus Ion. Und das ist das, was eigentlich die Lösung sauer macht. Das ist ein H3O plus Ion. Und der negative Logarithmus liefert den sogenannten pH Wert. So pH Werte sind immer auf Wasser als Lösungsmittel definiert. Das heißt also immer, wenn wir pH hören, muss immer Wasser das Lösungsmittel sein. An, bei anderen Lösungsmitteln funktioniert die pH-Skala nicht. Und welche Werte kann der pH-Wert annehmen? Da habe ich auch eine schöne Grafik da zusammengestellt. Der pH-Wert beginnt bei 0, extrem sauer. Neutral ist pH 7 und größer als 7 bis 14 spricht man von einem basischen Bereich. Und Wir werden sehen, gerade in biochemischen Bereichen ist es sehr wohl wichtig, in welchem Bereich wir uns befinden. Sie kennen vielleicht die Krankheitsbilder Alkalose und Acidose. Das heißt, wir haben im Körper definierte pH-Werte. Wird der pH-Wert im Körper zu basisch, sprechen wir von einer Alkalose, weil Alkali steht für Basen, ein anderes Wort, und Acidose, Acid, Säure, ist, wenn der pH-Wert im Körper zu sauer wird. So, der pH-Wert nun im Zusammenhang wie errechnet sich die ganze Geschichte? Wir schauen erst einmal, was macht Wasser selber? Wir haben ja definiert, Wasser ist immer das Lösungsmittel. Und zwar müssen wir jetzt mit Zahlen rechnen können. Wasser ist, einfach mal bitte hinnehmen, die Konzentration von Wasser ist ein Zahlenwert 55,5 Mol pro Liter. Und von diesen 55,5 Mol, des Wassers, sind 10 hoch minus 7 Mol, das ist verschwindend gering, in die Ionen H3O plus und OH zerfallen. Man muss sich das so vorstellen, zwei Wassermoleküle knallen mit ordentlich Karacho aneinander und dann kann es kurzfristig ein H plus auf, auf das andere Wassermolekül sorry, überspringen. Dabei entsteht H3O plus und OH im Verhältnis 1 zu 1, ein H plus rüber. Und das sind 10 hoch minus 7 mol, das ist ein 10-Millionstel-Mol, also verschwindend gering. Und so errechnet sich der pH-Wert von reinem Wasser. Nochmal die Definition: der pH-Wert ist der negative Logarithmus von 10 hoch minus 7. Also, ich nehme den Wert 10 hoch minus 7 und übertrage ihn in den negativen Logarithmus. Und Logarithmen rechnen auch. Ich jetzt die wenigsten nur noch aus der Schule heraus, der Logarithmus liefert mir die Potenz. Da ich den negativen Logarithmus habe, wird, dreht sich das Vorzeichen um. Deshalb, von reinem Wasser ist die H3O-Plus-Konzentration 10 hoch minus 7 mol pro Liter. Der negative Logarithmus von 10 hoch minus 7 ist 7. Und das ist der Maßstab für Neutralität. 100% reines Wasser besitzt einen pH-Wert von 7. Diese Berechnung geht vorwärts und rückwärts. Also sehen, man kann die Zahl auch auch rückwärts hier wieder einsetzen. Da vertun sich nämlich die meisten. Jeder in der Schule, in der Re meistens haben schon mal mit pH-Wert zu tun gehabt. Und ich sage immer dazu, Logarithmenskalen sind gefährlich. Nämlich Logarithmenskalen sind immer Kommastellen. Die eine schöne Frage, wenn wir einen pH-Wert von 4 haben. Beispiel Saure Sprudel hat einen pH-Wert von 4. Um wie viel mal saurer ist die Lösung gegenüber pH 7, also neutralem Wasser? Dann denken jetzt natürlich auf Anhieb die ersten, das wäre 3, also 3 mal saurer. Das stimmt allerdings nicht. Logarithmen sind Kommastellen. Und jetzt bitte aufpassen, wichtig. Kommastellen, das heißt für alle, wenn ich von pH 7 auf pH 6 gehe, ist die Lösung 10 mal saurer. Ich habe nämlich eine Kommastelle mehr H plus drin. Wenn ich von 7 auf 5 gehe, ist die Lösung 100 mal saurer. Und wenn ich von 7 auf 4 gehe, ist die Lösung dementsprechend 1000 mal saurer. Das ist das Gefährliche bei Logarithmen, weil es immer eine Kommastelle ist. So, also, die Lösung ist tausendmal saurer. Man kann sich so ungefähr vorstellen, wenn man mal saure Sprudels trinkt oder reines Wasser trinkt, merkt man den Unterschied. In, auch im medizinischen Bereich kommen häufiger Logarithmenskalen vor. Man kennt sie nur nicht, weil man das nicht richtig beachtet. Zum Beispiel die Lautstärkenskala in Dezibel ist eine Logarithmusskala. Oder im allgemeinen Bereich, vielleicht hat noch jemand die Zahlen von Fukushima im Kopf. Fukushima, nämlich Erdbeben, werden nach einer sogenannten Richterskala klassifiziert. Und jetzt kann man sich schon denken, was eine Richterskala ist. Das ist eine Logarithmuskala. Das erste Erdbeben Fukushima war bei 7,8 und das zweite war bei 8,2. Dann denkt man wunderbar, weiß, das ist ja nicht viel Unterschied. Aber das sind Kommastellen. Das zweite Erdbeben war fünf- bis sechsmal stärker wie das erste. Und wenn man sich dann zum Beispiel vorstellt, nur ein anderes Beispiel, ein paar Wochen später war ein Erdbeben in Italien. Da hatten wir eine Stärke von 4,5 und da sind schon die Häuser zusammengebrochen. Dann kann man schon denken, dass hier nicht besonders gut gebaut wird. Wenn in Japan Häuser mit einer Erdbebenstärke 7,8 oder 8 stehen bleiben, und in Italien mit vier Kommastellen, also ein 10.000 mal schwächeres Erdbeben schon zu Schäden führt, merkt man deutlich Unterschiede im Baustil. Ganz einfach, weil Japan Erdbeben gewohnt sind. Nur mal so als kleiner Ausflug Logarithmenskalen. Merken bitte definitiv pH-Wert immer jede Zahlenänderung um 1 ist eine Kommastelle.